Chancengleichheit ist in der heutigen Zeit ein Schlüsselwort, das in jedem Unternehmen seinen Platz finden sollte. Hier geht es vor allem um das Thema Wertschätzung. Wertschätzung wirklich für unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Altersgruppen, dass man einfach äh, diese Benefits, die jeder einbringt, auch wirklich als Unternehmen nutzt und auch am Arbeitsmarkt ganz klar wirklich verschiedene Gruppen auch anspricht und nicht gezielt nur auf eine sie fokussiert. Wir haben in der Salzburger G eine Initiative gestartet zur Chancengleichheit, nennt sie Hashtag die Zukunft und mit voller Power gehen wir da die Themen ein, um Vielfalt im Unternehmen zu fördern, zu stärken, Personen zu stärken, Strukturen zu verändern und wir haben auch sehr, sehr viele Erfolge in den letzten zwei Jahren erreicht als Unternehmen. Ein großes Thema ist das flexible Arbeitszeitmodell, von dem vor allem Eltern sehr profitieren. Ich bin jetzt frisch aus der Karenz wieder zurück und ich kann im Homeoffice arbeiten und im Büro und habe da eine super Abstimmung mit meiner Vorgesetzten. Mit Kind ist einfach so vieles unplanbar und da hilft einem einfach ein Arbeitgeber, der da Verständnis hat. Jetzt nach wieder Wiedereinstieg nach zweieinhalb Jahren, ich bin bei der Tier eingegangen und es war, als wäre ich niemals weg gewesen. Es war so schön. Natürlich haben sich viele Sachen geändert und erneuert und es ist wirklich viel weiter gegangen in der Zeit. Aber das Herzliche und der Zusammenhalt unter die Leid der ist einfach nach wie vor da und das hat mir einfach voll gefreut. Leonid Sitz macht im ersten Lehrjahr eine Ausbildung im Bereich Metalltechnik und Maschinenbau. Sie und viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen in der Salzburger AG Mentorinnen und Mentoren zur Seite gestellt, um sich im Unternehmen schnell zurechtzufinden. Mittags droht, dass ich eine Mentorin kriege, weil ich nachher viel mit ihr reden kann, mich bei ihr melden und ich mit ihr ganzen, also meine ganzen Probleme besprechen konnte. Das, was mir am meisten Spaß macht in meinem Job ist, also mit viel Maschinenzentrum und damit mit Werkzeug. Seit zehn Jahren ist Lilia Glamutschak bereits Obuslenkerin aus Leidenschaft. Dass sie einen Job in einer Männerdomäne hat, ist für sie kein Problem, denn die Unterstützung des Teams ist ihr sicher. Mein Beruf machen immer noch sehr wenig Frauen. Das sind äh, bei uns knappe 10 Prozent. Und ich äh, möchte gerne mehr Frauen dazu ermutigen, das zu machen. Als Frau in meiner Firma fühlt man sich sehr gut aufgehoben, weil unsere männlichen Kollegen, sie sind sehr hilfsbereit und man ist nie allein gelassen. Ein großes Thema für viele Familien sind auch die Sommerferien. Die Salzburger G hat sich deshalb ein vielschichtiges Ferienbetreuungsprogramm überlegt. Ja, die Ferienbetreuung ist ganz wichtig, weil neun Wochen Ferien sind zum Überbrücken und man möchte ja, dass die Kinder ein ordentliches Programm immer in den Ferien auch haben. Und Letztes Jahr waren meine beiden Kinder im Adventure Camp und das hat ihnen sehr gut gefallen. Da haben sie verschiedene Stationen der Salzburger AG kennengelernt. Das, was natürlich für uns Eltern auch schön ist, dass sie sehen, wo wir arbeiten, was die Firma so macht und heuer überlegen sie sich, ob sie das Robocamp machen. Beim Robocamp bauen die Kinder in Kleingruppen über mehrere Tage gemeinsam kleine Roboter und lernen viel rund ums Thema Digitalisierung und Robotik. Flexible Arbeitszeiten, Ferienbetreuung oder Unterstützung durch Mentoring. Die Salzburg AG bemüht sich, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich auf ihrem persönlichen Karriereweg zu unterstützen. Wenn Sie Lust auf einen Job in der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. karriere